In den vergangenen drei Tagen haben sich die sieben Staats- und Regierungschefs der wichtigsten demokratischen Wirtschaftsnationen auf Schloss Elmau in Bayern getroffen. Auf diesem G7-Gipfel gab es einiges zu besprechen. Die Vorschau auf den Gipfel mit Hintergrundinfos findet ihr auf der Infocard verlinkt. Heute soll es um die Ergebnisse gehen. Darum, was beschlossen wurde in Sachen Ukraine-Krieg, Hungersnot und Klimawandel. Als erstes fiel einem aber die Geschlossenheit auf, die die sieben Politiker zeigen wollten. Auf den Fotos sieht man sie locker und entspannt, es wurde viel gelacht. Damit sollte deutlich werden, wir stehen vereint und lassen nicht zu, dass Putin uns mit seinem Krieg spaltet. Und diesen Bildern sind dann tatsächlich auch Taten gefolgt. In der Ukraine-Thematik haben die G7 dem ukrainischen Präsidenten Zelensky zugesichert, solange wie nötig die Ukraine mit Waffen, Geld und humanitären Hilfen zu unterstützen. Konkret würden dieses Jahr 28 Milliarden Euro an die Ukraine gegeben werden. So steht es in einer Mitteilung der sieben Staaten, die nach dem Gespräch mit Zelensky veröffentlicht wurde. Dieser hat wiederum noch mehr Unterstützung gefordert. Die G7 sollten, Zitat, alles tun, damit der Krieg noch dieses Jahr enden könne. Die Fortsetzung während des Winters brächte große Probleme für sein Land mit sich, sagte der ukrainische Präsident. Er forderte die Lieferung modernerer Raketenabwehrsysteme und Sicherheitsgarantien für die Ukraine, das berichten Teilnehmer der Videoschalte. Die G7-Staaten wollen nicht nur der Ukraine helfen, sondern auch den Druck auf Russland erhöhen. Neue Sanktionen sollen auf die Technologiebranche und die Rüstungsindustrie abzielen. Außerdem sollen Verantwortliche für den Krieg und solche, die vom Krieg profitieren, sanktioniert werden. Ein weiterer Punkt ist das Einschuhverbot von Gold, was jetzt schon Großbritannien, Japan, Kanada und die USA beschließen wollen. Damit werde Russland mehrere Milliarden Dollar weniger einnehmen, schrieb US-Präsident Joe Biden auf Twitter. Auch die anderen 3G7-Länder finden die Idee wohl gut, allerdings braucht es nach Angaben von Olaf Scholz dazu erst Gespräche in der EU, um einheitliche Sanktionen einzuführen. Auch im Gespräch ist eine mögliche Preisdeckelung für Ölexporte Russlands, dazu gibt es aber noch keine endgültige Entscheidung. In der Abschlusspressekonferenz verurteilte Scholz den erbarmungslosen Krieg, den Russland der Angriff auf ein Einkaufszentrum in Kremenchuk Anfang der Woche beweise dies erneut. Er erklärte außerdem, man werde die politischen und wirtschaftlichen Kosten für Putins Regime hochhalten und hochtreiben. Es sei auch schon über den Wiederaufbau der Ukraine gesprochen worden. Hier braucht es einen gut geplanten Marshallplan, das habe man sich vorgenommen, so stolzwörtlich. Ein weiteres großes Thema ist zum Teilfolge des Ukrainekriegs: Die drohende Hungersnot im sogenannten globalen Süden, also in den Entwicklungs- und Schwellenländern. In diesen Ländern leben die Menschen oft in ärmeren Verhältnissen als beispielsweise in Deutschland und die Versorgung mit Nahrung, Medizin und Bildung ist größtenteils schlecht. Wenn man sich eine Weltkarte anschaut, sind diese Länder vor allem auf der Südhalbkugel zu finden, daher die Bezeichnung. Und für diese Länder, die sich wegen dem wenigen Geld die gestiegenen Preise für Getreide und andere Lebensmittel nicht mehr leisten können, haben die G7-Staaten folgende Dinge beschlossen. Zum einen soll es 600 Milliarden Dollar für den Ausbau von Infrastruktur in Entwicklungsländern geben, das sind umgerechnet rund 568 Millionen Euro. Und die sollen, wenn es nach Italiens Präsident Draghi geht, zum Teil für den Ausbau von erneuerbaren Energien und Gasleitungen in Afrika genutzt werden. Japans Präsident Kishida hat angekündigt, die 65 Milliarden Dollar, die sein Land investiert, im Indopazifik für den Bau von Häfen, Bahngleisen und Flughäfen auszugeben. Die restlichen Mittel sollen von den USA und der Europäischen Union kommen. Die USA geben 200 Milliarden Dollar dazu. Und die EU hat bereits in einem Projekt angekündigt, 300 Milliarden Euro, also rund 320 Milliarden US-Dollar, bereitzustellen. Das Geld soll allerdings nicht nur aus den Staatskassen bereitgestellt werden, sondern zum Beispiel die USA und Japan setzen auch auf private Investoren. Diese Investitionen sollen das westliche Gegengewicht zu Chinas neuer Seidenstraße darstellen. Die chinesische Regierung hat mit diesem Projekt viel Geld in Entwicklungsländer gesteckt, was Kritikern zur Folge diese Länder von China abhängig macht. Der zweite Beschluss bezog sich auf ein Bündnis für globale Ernährungssicherheit, was die G7-Staaten eingeführt haben. Hier gibt es jetzt konkrete Zusagen. Es sollen 4,5 Milliarden Euro für den Kampf gegen Hunger bereitgestellt werden. Mehr als die Hälfte des Gelds kommt aber von den USA. Diese Summen wurden von verschiedenen Organisationen als viel zu niedrig kritisiert. Das Hilfswerk Oxfam forderte mindestens 28 Milliarden Dollar für das UN-Welternährungsprogramm und außerdem die Streichung von Schulden ärmerer Länder. Auf jeden Dollar an Hilfsgeldern kämen zwei Dollar, die einkommensschwächere Staaten zurückzahlen müssten, so die Organisation. Scholz hat in seiner Abschlusserklärung auch betont, die G7 bemühten sich nun mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen Guterres darum, dass das Getreide und die Düngemittel in der Ukraine der Welt verfügbar gemacht würden. Das dritte große Thema des Gipfels war der Klimaschutz. Auch hier gab es Vereinbarungen, besonders auch mit den Gastländern Argentinien, Indien, Indonesien, Senegal und Südafrika. Allgemein wurde festgehalten, dass die Klimaneutralität beschleunigt, dass erneuerbare Energien ausgebaut werden sollen und dass weniger auf Kohle gesetzt werden soll. Dazu soll es sogenannte Energiepartnerschaften geben, also dass bestimmte Länder Geld und Fachwissen bekommen, um beispielsweise Wasserstoffforschung zu betreiben. Vorbild ist hier der Austausch zwischen Deutschland und Südafrika, wo genau das schon passiert. Hier gibt es aber keine genauen Angaben, wie viel Geld etwa investiert werden soll. Das kritisiert unter anderem die Nichtregierungsorganisation Global Citizen. Greenpeace forderte ebenfalls verbindliche Ziele und richtungsweisende Beschlüsse der G7, wann aus Kohle, Gas und Öl ausgestiegen werden solle. Die gab es bis zum Ende des Gipfels allerdings nicht. Stattdessen unterstützen die G7 aber die Idee des Bundeskanzlers, einen offenen Klimaklub für Staaten zu gründen, die im Klimaschutz vorankommen wollen. Das soll bis Ende des Jahres passieren und dieser Club soll die Zusammenarbeit fördern, damit die nationalen Strategien, um den Treibhausgasausstoß zu verringern, nicht zum Nachteil, sondern zum Wettbewerbsvorteil werden, erklärte Scholz auf der Abschlusskonferenz. Die Zeitung Zeit schreibt außerdem, dass dieser Club dazu unter anderem die Emissionen besser erfassen und messen will und verhindern will, dass der Ausstoß in Länder mit lockereren Umweltbedingungen verlagert wird. Ziel sei nach wie vor, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten und eine ehrgeizige Klimapolitik auch mit Partnern außerhalb der G7 voranzubringen. Zum Ende hat Scholz auch nochmal die Wichtigkeit solcher Treffen betont. Der G7-Gipfel ist ja kein offizieller Gipfel, sondern nur ein informelles Zusammentreffen. Trotzdem seien diese Treffen wichtig, denn nur durch direkte Gespräche könne Vertrauen entstehen. Genau das sei in den letzten Tagen passiert und das werde auch für die nächsten Treffen und Gespräche helfen, so Scholz auf der Pressekonferenz. So viel zum G7-Gipfel, das andere Video findet ihr hier. Bis zum nächsten Mal. Ciao.